In meinem Video zum Cognitive Walkthrough habe ich ja prinzipiell schon erläutert, wie der Cognitive Walkthrough abläuft und dass man da entsprechend auch diese vier Leitfragen beantworten muss. Diese vier Leitfragen sind aber manchmal etwas schwierig und deswegen habe ich jetzt hier noch ein zweites Video, in dem ich nochmal etwas genauer auf diese vier Leitfragen eingehen möchte. Und zwar anhand eines konkreten Beispiels, damit vielleicht auch etwas klarer wird, wann kann ich eigentlich da mit Ja und wann kann ich vielleicht eher mit Nein antworten. Nur noch mal ganz kurz zur Einordnung, worum es hier in diesem Video gehen soll. Hier ist nochmal der Ablauf des Cognitive Walkthroughs insgesamt. Wir haben also üblicherweise zunächst eine Vorbereitung, wo wir uns nochmal ansehen, wer sind eigentlich unsere Nutzis, was wollen die eigentlich machen. Und wir setzen uns den entsprechenden Prototyp auf. Dann haben wir die tatsächliche Durchführung, wo wir also eine ganz konkrete Aufgabe mit dem aktuellen Prototypen durchspielen und uns dann für jeden einzelnen Schritt der Aufgabe die vier Leitfragen stellen und diese versuchen zu beantworten. Und zum Schluss kann man dann das Ganze auswerten. Und wir befinden uns jetzt mit diesem Video tatsächlich einfach nur bei der Durchführung. Alle anderen Aktivitäten sind jetzt hier nicht relevant. Wir schauen uns nur die Durchführung an. Damit ich Ihnen aber die Durchführung erläutern kann, brauchen wir ein entsprechendes Beispiel. Wir brauchen also trotzdem irgendeine Nutzeraufgabe und wir brauchen entsprechende Kenntnisse über die Nutzis und wir brauchen natürlich auch einen dazu passenden Prototypen. Und ich habe jetzt für dieses Video tatsächlich einen Beispielprototypen erstellt. Der ist etwas konstruiert, damit wir natürlich auch bei den unterschiedlichen Leitfragen dann auch immer mal wieder auf entsprechende Probleme stoßen. Bitte hinterfragen Sie das nicht. Es könnte ja durchaus sein, dass wirklich mal jemand eine derart, schlechte Nutzerschnittstelle designt. Schauen wir uns das Beispiel entsprechend an. Die Aufgabe der Nutzis soll sein, auf einer bestimmten Website, auf der sie sich gerade befinden, die Werbungscookies, ganz konkret die Cookies, die von Amazon hinterlegt werden, abzuwählen. Wie müssen Sie auf der Website dafür vorgehen? Wir brauchen uns gar nicht die gesamte Website angucken. Tatsache ist, es gibt auf der Website einen entsprechenden Einstellungsdialog. Von diesem Einstellungsdialog kommt man über einen Klick auf Cookies verwalten auf einen weiteren Dialog, in dem es dann irgendwie um Cookies geht. Und von diesem Dialog aus kommt man dann zum eigentlichen Dialog, in dem man dann die Amazon Cookies abwählen kann, um dann, wenn man diesen Dialog bestätigt, wieder zurückzukommen zum Einstellungsdialog. Es sind also tatsächlich einfach drei Dialoge, die in der entsprechenden Reihenfolge, so wie hier dargestellt, nacheinander aufgerufen werden müssen und in denen entsprechende Interaktionen stattfinden müssen, um diese Aufgabe, die Amazon Cookies abzuwählen, dann zu erledigen. Welche ganz konkreten Aktionen sind das? Das sind dann also die Schritte, die zu dieser Aufgabe gehören. Wir müssen zuerst im Einstellungsdialog auf Cookies verwalten klicken, also auf diesen Link, der dort zu sehen ist. Dann öffnet sich, wie gesagt, der Dialog links unten. In diesem Dialog müssen wir dann, etwas unerwartet sicherlich, aber wir müssen dann den Haken bei Nutzungsbedingungen akzeptieren abwählen. Denn das ist etwas, was wir tatsächlich ja gar nicht machen wollen. Der nächste Schritt, den wir dann machen müssen, ist, wir dürfen nicht auf OK klicken, sondern wir müssen auf den Begriff abwählen, der dort im Text steht, draufklicken. Sie sehen schon, etwas konstruiert ähm, und etwas gemein, aber wir wissen ja heutzutage, diese ganzen Cookies-Verwaltungen sind auch nicht immer ganz einfach gestaltet. Und wenn wir dann dort auf Abwählen geklickt haben, dann öffnet sich der Dialog ganz rechts. Und in diesem Dialog müssen wir dann einen Haken setzen, bei Amazon Cookies abwählen und danach können wir dann auf OK klicken. Das heißt, die Aufgabe, die wir dann eben erledigen, wird aufgrund der Gestaltung der entsprechenden Interaktionen, die wir hier haben, aus fünf Schritten bestehen, die man dann im Cognitive Walkthrough einzeln jeweils bewerten muss. Und es ist eben ganz wichtig, dass Sie hier tatsächlich nicht hinterfragen, ob diese Schritte jetzt schon in Ihren Augen irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Es kann ja sein, dass jemand anders diese Oberfläche für Sie entworfen hat und Ihre Aufgabe ist nur, den Cognitive Workflow durchzuführen. Dann gibt ja die Nutzerschnittstelle einfach vor, welche Schritte das sind. Und Sie müssen dann einfach nur für jeden Schritt bewerten. Macht das jetzt Sinn? Macht das keinen Sinn? Müssen wir da vielleicht auch noch mal irgendwo drüber nachdenken? Wir machen genau das jetzt. Wir nehmen uns jetzt also die einzelnen Schritte vor. Und beantworten für jeden einzelnen Schritt die vier Leitfragen und gucken mal, was dabei rauskommt. Starten wir mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist, wir klicken in dem Einstellungsdialog auf Cookies verwalten. Die erste Leitfrage des Cognitive Walkthroughs ist ja: Werden die Nutzis versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen? Gut. Wir halten uns noch mal ganz kurz vor Augen. Wer sind denn eigentlich unsere Nutzis? Ich hatte gesagt, es ist so mehr oder weniger irgendeine Website, wo irgendwelche Nutzis drauf sind. Wir gehen also mal davon aus, dass es Menschen sind, die sich mit dem Internet ein bisschen auseinandergesetzt haben und die auch wissen, dass man Cookies heutzutage verwalten kann. Und die Nutzis werden dann im Kopf haben, ich möchte Cookies verwalten. Und dann wissen sie eigentlich heutzutage, weil sie es auf vielen Webseiten schon gesehen haben, üblicherweise gibt es irgendwelche entsprechenden Dialoge und diese Dialoge muss ich aufrufen. Das heißt, ich kann erwarten, dass die meisten Nutzis wahrscheinlich denken, ja, ich muss irgendwo erstmal so einen Dialog öffnen, mit dem ich Cookies verwalten kann und der Einschickspunkt dafür findet sich potenziell in den Einstellungen auf der Website. Das heißt, ich habe hier die erste Leitfrage dann jetzt mit Ja beantwortet. Die zweite Leitfrage zielt darauf ab, zu fragen, ob denn das entsprechende Interaktionselement, was benötigt wird, überhaupt zur Verfügung steht. Das heißt, werden die Nutzis erkennen, dass die korrekte Aktion zur Verfügung steht? Und wenn wir uns jetzt diesen Dialog mal angucken und in dem Moment schauen wir uns wirklich nur den Dialog an und schauen uns an, ist dann das Element, was wir dafür brauchen, auch tatsächlich da? Und ja, das Element ist da. Wir haben also hier diesen Link, der ist da und er ist auch für die Nutzis sichtbar. Er ist also nicht außerhalb des Sichtbereichs, man muss sich erst hinscrollen oder was auch immer. Er ist einfach da. Das heißt, auch diese Frage können wir definitiv mit Ja beantworten. Die dritte Frage im Cognitive Walkthrough ist ja dann, werden die Nutzis eine Verbindung zwischen der korrekten Aktion und dem gewünschten Effekt herstellen. Das heißt, hier gucken wir uns jetzt äh, nicht nur an, ist dieser Link denn da, das war ja eher so Frage 2, sondern wir schauen uns etwas genauer an, welches Label wurde denn hier zum Beispiel verwendet oder gibt es irgendein Piktogramm, auf das wir achten müssen. Und wenn wir uns jetzt hier das Label ansehen, dann ist in dem Link das Label Cookies verwalten verwendet, ganz konkret Cookies. Und da die Nutzis ja im Kopf haben, Mensch, ich möchte irgendwie meine Cookies verwalten, also irgendwas mit den Cookies machen, da gibt es dadurch eine inhaltliche Beziehung und dementsprechend kann man sagen, ja, weil es diese inhaltliche Beziehung gibt, werden die Nutzis also vermutlich auch eine entsprechende Verbindung zwischen dem vorhandenen Link und dem, was sie machen wollen, herstellen. Und dann kommen wir jetzt noch zur vierten Frage im Cognitive Walkthrough. Diese lautet dann, wenn die korrekte Aktion ausgeführt worden ist, werden die Nutzis dann den Fortschritt erkennen. Und das kann man eigentlich dann nur beantworten, wenn man eben die Aktion dann auch ausführt. Und wenn wir das jetzt mal machen, wir klicken also praktisch auf diesen Link Cookies verwalten, dann passiert tatsächlich etwas. Es öffnet sich also ein neuer Dialog. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Nutzis dann irgendwie sehen, dass ihre Aktion, nämlich da drauf zu klicken, dass die irgendeinen Effekt hatte. Und da in diesem Dialog dann auch noch irgendwie groß Cookies steht, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Nutzis dann auch interpretieren werden. Ja, ich habe also jetzt irgendwie erstmal den ersten Schritt, den ich machen muss, erledigt. Also auch hier kann ich entsprechend mit Ja antworten. Gut, das war jetzt die Beantwortung der vier Leitfragen für den ersten Schritt der Aufgabenerledigung. Aber wie bereits gesagt, beim Cognitive Walkthrough schaut man sich ja nicht nur den Ersten Schritt einer Aufgabenerledigung an, sondern man schaut sich alle Schritte an. Das heißt, wir müssen jetzt für die weiteren Schritte, die noch gemacht werden müssen, die vier Leitfragen eben auch beantworten. Machen wir das also mal für den zweiten Schritt. Beim zweiten Schritt müssen die Nutzis nun Nutzungsbedingungen akzeptieren abhaken. Das heißt, dass sie irgendwie diesen Haken, der da aktuell gesetzt ist, erstmal wegnehmen müssen. Die erste Leitfrage, die wir wieder beantworten müssen, ist, werden die Nutzis versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen? Und hier würde ich jetzt mit einem ganz klaren Nein antworten. Denn es ist ja so, die Nutzis haben jetzt diesen Dialog geöffnet, weil sie sich eigentlich mit dem Thema Cookies verwalten auseinandersetzen wollen. Und jetzt ist hier mit einmal irgendwas mit Nutzungsbedingungen. Das hat ja eigentlich überhaupt nichts mit Cookies verwalten zu tun und man könnte vermuten, dass dieses Nutzungsbedingungen akzeptieren, beziehungsweise sie explizit nicht zu akzeptieren, dass das eigentlich nicht so zur Aufgabe, ich möchte Cookies verwalten, beziehungsweise ich möchte Amazon Cookies abwählen, dass das irgendwie nicht dazugehört. Und aus diesem Grund würde ich hier einfach mit einem Nein antworten. Trotzdem, auch wenn man eben eine Frage beim Cognitive Walkthrough dann mal für einen Schritt mit Nein beantwortet, kann man die anderen Fragen zum gleichen Schritt trotzdem noch beantworten. Das machen wir hier an dieser Stelle auch mal. Selbst wenn der Schritt für uns nicht sinnvoll erscheint, ist es doch aber so, dass wenn wir uns die zweite Frage ansehen, nämlich werden die Nutzis erkennen, dass die korrekte Aktion zur Verfügung steht, diese Frage müssten wir mit Ja beantworten, denn das Element, nämlich dieses, dieser, diese Checkbox, wo wir das abhaken können, dieses Element ist ja da es ist in, äh, und das ist im sichtbaren Bereich. Wenn denn die Nutzis auf die Idee kommen würden, tatsächlich die Nutzungsbedingungen nicht zu akzeptieren, dann müssten wir auch Frage 3, werden die Nutzis eine Verbindung zwischen der korrekten Aktion und dem gewünschten Effekt herstellen? Auch diese müssten wir mit Ja beantworten, denn wenn sie jetzt wissen, dass der Schritt eben bedeutet, sie müssen die Nutzungsbedingungen abhaken, dann würden sie das auch entsprechend erkennen können, weil es vom Label her passt. Und auch bei der vierten Frage müssten wir mit Ja antworten. Die zielt ja darauf ab zu fragen, ist denn ein Fortschritt zu erkennen, wenn die korrekte Aktion ausgeführt worden ist? Und ja, man kann hier einen Fortschritt erkennen, weil nämlich dann dieser Haken, wenn man den äh, abwählt, dann ist dieser Haken weg und damit wäre ein entsprechender Fortschritt zu erkennen. Also auch das müsste man mit Ja beantworten. Jetzt kann man hier an dieser Stelle natürlich ganz klar auch nochmal die Frage stellen, Macht es denn überhaupt Sinn, an dieser Stelle, wenn man die erste Frage schon mit Nein beantwortet hat, die anderen Fragen noch zu beantworten? Es macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil einfach, wenn die erste Frage mit Nein beantwortet wird, ist eigentlich klar, dass dieser Schritt sinnlos ist und dass man eigentlich dann auch nochmal ans Redesign muss und den Schritt rausnehmen muss. Und damit ist es auch egal, ob die anderen Sachen dann mit Ja beantwortet werden würden oder nicht. Nichtsdestotrotz wollte ich Ihnen einfach mal zeigen, nur weil der erste Schritt eben mit Nein zu beantworten ist, heißt das noch lange nicht, dass man automatisch auch alle anderen Fragen mit Nein beantworten muss. Für die anderen Fragen kann es trotzdem sein, dass dann alles mit Ja zu beantworten ist. Gut, das war jetzt also der zweite Schritt. Schauen wir uns den dritten Schritt der Aufgabenerledigung an. Der dritte Schritt ist ja nun, auf dieses Wort Abwählen zu klicken. Die erste Frage, die wir uns jetzt also auch hier an dieser Stelle wieder stellen müssen, ist, ob denn die Nutzis versuchen werden, den richtigen Effekt zu erzielen. Auch diese Frage kann man sicherlich mit Ja beantworten. Warum ist das so? Tatsächlich ist es ja so, wenn Sie sich jetzt den aktuellen Dialog ansehen, dann werden Sie feststellen, dass da noch nichts steht, von wegen, dass man jetzt seinen, seine Amazon-Cookies abgewählt hat. Das heißt, den Nutzis ist, wenn Sie sich das also entsprechend durchlesen, klar, irgendwie habe ich mein Ziel, die Amazon-Cookies abzuwählen, noch nicht erreicht und ich muss auf jeden Fall in irgendeiner Form noch einen weiteren Schritt machen. Vielleicht ist die Nutzis nicht ganz klar, welcher konkrete Schritt das ist. Also das ist das ist nämlich der Schritt, auf, äh, ist, auf diesen konkreten Link zu klicken. Aber Ihnen ist auf jeden Fall klar, Sie müssen noch einen Schritt machen. Sie sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Dass es dieser konkrete Schritt ist, das ist ja letztendlich so reingesignt. Die Frage ist, ob die Nutzis das jetzt auch tatsächlich als den nächsten korrekten Schritt erkennen. Und deswegen müssen wir uns jetzt die anderen Leitfragen nochmal ansehen. Die nächste Leitfrage ist ja, werden die Nutzis erkennen, dass die korrekte Aktion zur Verfügung steht. Und da haben wir hier an der Stelle auf jeden Fall schon ein Problem, denn die korrekte Aktion ist ja im Moment irgendwie eigentlich nur auf so ein Wort irgendwo mitten im Text zu klicken und dieses Wort ist in keinster Form so dargestellt, als dass man dort draufklicken könnte. Das heißt, es ist nicht als Link gestaltet und es ist auch nicht der hauptsächliche Call to Action. So nennt man das in diesem Dialog. Der hauptsächliche Call to Action ist eigentlich der OK-Button okay da unten rechts. Das heißt, die Nutzis können eigentlich gar nicht so richtig erkennen, dass mit diesem Element, mit dem Wort abwählen, dass sie dort an der Stelle interagieren können. Es ist zwar ein sichtbarer Bereich, aber es ist nicht so formatiert, als dass man es als interaktiv in irgendeiner Form erkennen könnte daher hier die zweite Frage mit nein zu beantworten. Die dritte Frage, die sich jetzt wiederum auf das Label beziehen würde, die kann man hier durchaus wieder mit ja beantworten. Also werden die Nutzis eine Verbindung zwischen der korrekten Aktion und dem gewünschten Effekt herstellen. Ja, klar. Das Label, was hier verwendet wurde, das ist ja abwählen und wir wollen ja irgendeinen Cookie abwählen. Das heißt, hier kann man diese Frage auf jeden Fall mit ja beantworten. Und wenn die Nutzis diesen Schritt tatsächlich ausführen, dann gibt es auch tatsächlich einen Fortschritt, weil sich nämlich dann der nächste Dialog öffnet. Und mit diesem Dialog kann man ja dann auch weiterarbeiten. Das heißt, die Nutzis würden erkennen, dass nach diesem Schritt etwas passiert ist. Jetzt haben wir hier also ein weiteres Beispiel, wo durchaus eine der Fragen mal mit Nein beantwortet wurde, aber die anderen irgendwie doch mit Ja beant beantwortet werden können. Hier ist es allerdings sogar so, da muss man dann ähm, etwas vorsichtiger sein. Hier kann man nicht einfach sagen, ja, weil ich die eine jetzt mit Nein beantwortet habe, brauche ich die anderen vielleicht gar nicht mehr betrachten. Denn in dem Fall könnte man hier einfach den Dialog ein bisschen umstrukturieren, indem man das Element sichtbarer gestaltet und offensichtlicher gestaltet. Und schon könnte es von den Nutzis erkannt werden. Und trotzdem kann man ja gleichzeitig auch schon mal betrachten, würde denn auch das Label passen. Denn bei einer Umstrukturierung heißt das ja nicht, dass man automatisch auch das Label ändert. Das heißt, hier machte es durchaus Sinn, jetzt alle vier Fragen zu beantworten. Auch bei dem nächsten Schritt macht es Sinn, alle vier Fragen zu beantworten. Der nächste Schritt ist ja dann jetzt in diesem hier jetzt dargestellten Dialog den Haken zu setzen bei Amazon Cookies abwählen, denn das ist ja das, was wir machen wollen. Frage Nummer 1 ist, werden die Nutzis versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen? Da die Nutzis noch immer nicht ihr Ziel erreicht haben, nämlich die Amazon Cookies abzuwählen, werden sie also immer noch mal versuchen, einen weiteren Schritt zu machen. Und da sich jetzt hier halt auch noch mal ein neuer Dialog geöffnet hat, in dem auch Cookies verwalten steht, ist Ihnen klar, Sie müssen hier noch mal irgendwas machen. Sie haben also einen entsprechenden Call to Action und Sie werden dementsprechend diesen Schritt auch versuchen. Die zweite Frage zielt jetzt darauf ab, werden die Nutzis erkennen, dass die korrekte Aktion zur Verfügung steht? Das heißt hier wieder nur die Frage, ist das Element vorhanden und ist es für die Nutzis als interagierbar erkennbar? Auch hier würde ich durchaus sagen, ja, denn zum einen ist das Element im sichtbaren Bereich, zum anderen ist das hier so eine Checkbox. Und Checkboxen sind tatsächlich bei Nutzis heutzutage relativ bekannt, als ich kann da was anhaken, ich kann da was abhaken, ich kann da also irgendwie mit interagieren. Das heißt, das Element ist prinzipiell vorhanden, sichtbar und auch so gestaltet, dass die Nutzis das Gefühl haben, damit kann ich interagieren, damit kann ich was machen. Das heißt, hier auch die zweite Frage dementsprechend mit Ja beantwortet. Die dritte Frage zielt jetzt darauf ab, zu fragen, werden denn die Nutzis eine Verbindung zwischen der korrekten Aktion und dem gewünschten Effekt herstellen? Und Nutzis haben ja prinzipiell im Kopf, Amazon Cookies abzuwählen. Und hier steht ja auch Amazon Cookies abwählen. Das heißt, man könnte jetzt im ersten Moment sagen, ja, das passt ja irgendwie super zueinander. Das ist ja genau die Begrifflichkeitswelt, die im Kopf der Nutzis rumschwirrt. Aber wir haben hier einfach noch eine kleine Besonderheit, denn solche Checkboxen, Bedeuten für die Nutzis üblicherweise, dass wenn ich da einen Haken setze, dann habe ich irgendetwas angewählt. Aber was sie ja im Prinzip machen wollen, ist, sie wollen hier an dieser Stelle etwas abwählen. Das heißt, wenn wir uns diese Checkbox jetzt eben nochmal genauer angucken, dann würden wir den Haken setzen, um etwas abzuwählen. Und das kann tatsächlich bei Nutzis gegebenenfalls zu einer Verwirrung führen. Das heißt, wir haben hier so eine semantische Diskrepanz. Und aus diesem Grund würde ich an dieser Stelle, selbst wenn das Label passt, tatsächlich einfach mal sagen, hm, Trotzdem würde ich die Frage mit Nein beantworten, zumindest kein, kleines ja, kein klares Ja und damit ein Nein, denn die Nutzis wollen ja was abwählen, aber irgendwie müssen sie dafür etwas anwählen und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Deswegen hier Frage Nummer 3 mit Nein beantwortet. Was ist mit der vierten Frage an dieser Stelle? Die vierte Frage fragt ja wiederum, wenn die korrekte Aktion ausgeführt worden ist, werden die Nutzis den Fortschritt erkennen? Und das werden Sie hier erkennen, denn wenn Sie hier mit der Checkbox interagieren, wird hinterher dort ein Haken sein. Und das heißt, es gibt in irgendeiner Form ein minimales Feedback und damit können die Nutzis arbeiten. Also ist die vierte Frage hier eindeutig mit Ja zu beantworten. Gut, damit haben wir jetzt entsprechend vier Schritte von unserer Aufgabe erledigt. Bleibt noch der fünfte Schritt. Der fünfte Schritt ist jetzt in diesem abschließenden Dialog dann noch auf OK zu drücken. Auch hier wieder... Die erste Frage werden die Nutzis versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen. Und hier ist davon auszugehen, dass sie das machen werden. Denn es hat sich ja ein Dialog geöffnet und den meisten Nutzis ist heutzutage klar, den Dialog muss man irgendwie wieder zumachen. Und das heißt, sie werden auf jeden Fall versuchen, nochmal irgendeine Aktion zu machen. Es könnte jetzt natürlich sein, dass es nicht konkret diese Aktion ist, aber Sie werden auf jeden Fall noch mal versuchen, den Dialog zu schließen. Vielleicht auch, indem Sie rechts oder links vom Dialog klicken. Das funktioniert ja heutzutage auch sehr gut. Aber eben äh, die korrekte Aktion wäre ja auf den OK-Button okay drücken. In dem Fall muss man gucken, ob Sie dann auch wirklich diese Aktion auswählen würden. Aber Sie würden auf jeden Fall versuchen, noch irgendeine Aktion zu machen. Damit können wir uns äh, sicher sein, Sie werden versuchen, den Dialog zu schließen. Und wir müssen diese Frage hier eindeutig mit Ja beantworten. Zweite Frage werden die Nutzis erkennen, dass die korrekte Aktion zur Verfügung steht. Tatsächlich können sie das hier erkennen, denn ähm, wir haben hier einen Button. Der Button ist als solcher gekennzeichnet, weil er sich so ein bisschen optisch davon abhebt. Er ist im sichtbaren Bereich gestaltet und hat einen inhärenten Call to Action. Und aus diesem Grund werden die Nutzis auch eindeutig erkennen können, dass die korrekte Aktion zur Verfügung steht. Die Dritte Frage ist dann wieder, werden die Nutzis eine Verbindung zwischen der korrekten Aktion und dem gewünschten Effekt herstellen? Auch hier würde ich die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Die Nutzis wollen ja im Prinzip dieses Amazon Cookies abwählen, irgendwo noch abschließen. Sie wollen den Dialog auf jeden Fall schließen und so ein Label Okay in einem Dialog unten rechts das ist tatsächlich eine Sache, wo die es heutzutage, sie haben schon vermutlich schon so viele Dialoge auf Webseiten gesehen, wenn da unten rechts ein OK-Button okay ist, dann wissen sie, wenn ich da draufklicke, dann kann ich im Prinzip das Ganze abschließen. Das heißt, es ist zu erwarten, dass eben auch hier die dritte Frage eindeutig mit Ja beantwortet werden kann. Dass die ich schon eine Verbindung zwischen, ich möchte jetzt diesen Dialog schließen und das kann ich, indem ich auf den OK-Button okay drücke, dass sie diese Verbindung herstellen. Aber eine Frage haben wir noch übrig. Das ist die vierte Frage. Wenn die korrekte Aktion ausgeführt worden ist, werden die Nutzis den Fortschritt erkennen. Prinzipiell werden sie natürlich einen Fortschritt erkennen, weil sich der Dialog schließt. Aber wir haben hier eine kleine Besonderheit. Der Dialog schließt sich halt nur. Es gibt kein sonstiges zusätzliches Feedback. Natürlich können die Nutzis jetzt vermuten, ja, ich habe das ja angehakt und ich habe unten auf OK gedrückt. Aber ist das wirklich jetzt... Abgespeichert? Gibt es vielleicht noch irgendeine Sache, die, die da jetzt nicht funktioniert hat? War vielleicht die Verbindung zwischendurch weg? Das heißt, uns fehlt hier noch so, eine, so, so, so ein kleiner finaler Hinweis. Ja, hat auch tatsächlich geklappt. Und aus diesem Grund würde ich diese Frage eher mit so einem Jein beantworten. Und wie im anderen Video gesagt, wenn Sie irgendwo bei Jein sind, dann schreiben Sie einfach ein Nein hin und begründen auch, warum Sie sich hier nicht ganz sicher sind. Das heißt, es ist klar, es muss hier nochmal ein eindeutigeres Feedback an dieser Stelle kommen. Gut, damit haben wir tatsächlich mal den Cognitive Walkthrough an einem Beispiel, wie gesagt etwas konstruiert, durchgespielt. Aber so konnten Sie sicherlich sehen, es gibt Situationen, in denen, kann man, in denen kann man alle vier Leitfragen immer mit Ja beantworten. Es gibt bestimmte Situationen, in denen dann auch die einzelnen Fragen jeweils anschlagen, und wo man sie dann eben nicht mehr mit Ja beantworten kann. Und jetzt sollen Sie das Ganze natürlich selber üben. Auch in diesem Video gibt es eine Übung. Und in der Übung geht es dann darum, führen Sie ein Cognitive Walkthrough durch, wählen Sie eine Aufgabe für eine Website oder App Ihrer Wahl, zerlegen Sie die Aufgabe in die entsprechenden Schritte, führen Sie die Schritte aus und beantworten Sie bei jedem Schritt die vier Leitfragen. Gibt es Antworten, die nicht klar Ja oder gar Nein sind? Welche Probleme sehen Sie und wie könnte man diese lösen? Das heißt, das, was ich gerade mit Ihnen mit diesem relativ konstruierten Beispiel gemacht habe, das machen Sie jetzt mal selbst an einem richtigen Beispiel. Und dann bin ich mal gespannt, welche Beispiele Sie auswählen und bin auch schon gespannt, wo Sie dann entsprechend mit Nein antworten. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zur Übung. Macht es gut!